Wie Sie bereits aus anderen Lehrvideos aus dem YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt kennen, ist die Angebotsfunktion eine ansteigende Kurve und die normale Nachfragefunktion eine sinkende Kurve. Beide Funktionen werden hier vereinfacht als lineare Funktionen dargestellt. Die Angebotsfunktion folgt dem Gesetz des Angebots. Mit steigendem Preis steigt die angebotene Menge, mit sinkendem Preis sinkt die angebotene Menge. Die Nachfragefunktion folgt dem Gesetz der Nachfrage. Mit steigendem Preis sinkt die nachgefragte Menge und mit sinkendem Preis steigt die nachgefragte Menge. Der Prozess der Preisbildung auf Polypolmärkten bei vollkommener Konkurrenz beschreibt nun den Abstimmungsprozess zwischen den Anbietern und den Nachfragern auf der Suche nach einem Zustand, der den Markt räumt, sprich zum Ausgleich bringt. Beispiel. In der Ausgangssituation wird ein Preis ausgerufen, der oberhalb des Schnittpunkts zwischen der Angebots- und der Nachfragekurve liegt. Bei diesem Preis ist die nachgefragte Menge deutlich geringer als die angebotene Menge. Hier besteht demnach ein Angebotsüberschuss bzw. eine Nachfragelücke. Es kommt in der Folge zu mehreren Anpassungsprozessen. Im ersten Schritt wird der Preis deutlich unterhalb des Schnittpunkts zwischen der Angebots- und der Nachfragekurve abgesenkt. Bei diesem Preis ist die nachgefragte Menge deutlich höher als die angebotene Menge. Hier besteht demnach ein Nachfrageüberschuss bzw. eine Angebotslücke. Der Markt erhöht im nächsten Schritt den Preis wieder auf ein Niveau oberhalb des Schnittpunkts zwischen der Angebots- und der Nachfragekurve, jedoch unterhalb des Preises in der Ausgangssituation. Folge hiervon ist, dass bei diesem Preis die nachgefragte Menge immer noch deutlich geringer ist als die angebotene Menge. Hier besteht somit noch immer ein Angebotsüberschuss bzw. eine Nachfragelücke. Eine anschließende Preissenkung unterhalb des Schnittpunkts zwischen der Angebots- und der Nachfragekurve, jedoch oberhalb des bisher niedrigsten Preises, bewirkt wieder einen Angebotsüberschuss bzw. eine Nachfragelücke. Der jetzige Angebotsüberschuss bzw. die jetzige Nachfragelücke sind jedoch nicht mehr so groß, wie diese in den vorherigen Schritten waren. Es folgen nun abwechselnd Preiserhöhungen und anschließend Preissenkungen, die abwechselnd zu Nachfrageüberschüssen, also Angebotslücken, bzw. Angebotsüberschüssen, also Nachfragelücken führen. Dieser Prozess der Preisanpassung läuft so lange ab, bis alle Überschüsse und Lücken auf genau null Stück herabgesetzt wurden. Das heißt, so lange, bis der Marktpreis zu gleichen Angebots- und Nachfragemengen führt. Der Preis, der es schafft, Angebot und Nachfrage zum Ausgleich zu bringen, wird als Gleichgewichtspreis PGG bezeichnet. Die beim Gleichgewichtspreis angebotene bzw. nachgefragte Menge wird als Gleichgewichtsmenge XGG bezeichnet. Die einzelnen Schritte im Anpassungsprozess ergeben grafisch eine Art Spinnennetz, weshalb für diesen Anpassungsprozess oftmals der Begriff Kopfweb-Theorem, also Spinnennetztheorem, verwendet wird. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen der Prozess der Preisbildung auf Polypolmärkten bei vollkommener Konkurrenz vorgestellt.